Der Programmpunkt heißt jetzt, tiefer in die Materie eingehen, die zim user Group. Ich möchte mit Ihnen jetzt nicht noch tiefer in die ZIM-Welt äh, zim, äh, eintauchen. Ich will Ihnen anstelle dessen zeigen, wo Sie noch Informationen finden, äh, wenn Sie tiefer in die ZIM-Welt eintauchen wollen. Und dafür äh, wurde 2005 die ZIM-Users-Gruppe äh, gegründet. Ähm, mit dem Ziel natürlich, ZIM weiter zu verbreiten, ein bisschen Marketing für ZIM zu machen und auch eine Plattform zu bieten, äh, um das Thema ZIM äh, letztendlich äh, in den Markt reinzubringen. Äh, die ZIM User Group ist, versteht sich selbst als ein Forum, in dem Anwender, Berater und Lieferanten zusammenarbeiten können und die Interoperabilität in den Energieversorgungsunternehmen unter Nutzung der internationalen IEC-ZIM-Normen äh, voranzutreiben. Und der primäre Zweck dazu ist es natürlich, Technologiegrundlagen, Best Practices und technische Ressourcen hierfür zu teilen. Im Prinzip sieht es so aus, dass es äh, seit 2005 äh, es jährlich zwei Tagungen gibt. Einmal im Frühjahr, das ist die europäische Tagung, äh, und im Herbst ist in äh, Nordamerika dann nochmal eine Tagung. Und auf dieser Tagung, die schaut im Prinzip so aus, dass sie zweieinhalb Tage Vorträge aus Anwenderprojekten und von, der, und von den Standardisierungsgremien zeigen und es, es wirklich Anwender sind, also keine Herstellerinformationen an der Stelle, es sind tatsächliche Projekte von Anwendern und das ist ganz interessant, sich die auch mal anzugucken und zu hören und zu sehen, was haben andere eigentlich mit ZIM gemacht, wo hatten sie Probleme, was ist gut gelaufen, um hier wirklich mal einen Abgleich zu finden. Ähm, zu diesen zweieinhalb Tagen gibt es am Tag vorher immer eine sogenannte ZIM-University. Äh, da gibt es nochmal eine konkrete Einführung in das Thema ZIM, wo einen ganzen Tag über äh, nur über die Mechanismen und über äh, ZIM gesprochen wird, ähm, was auch sehr gut ist, um das Thema noch mal zu vertiefen. Ähm, ich kann aus meiner Erfahrung äh, Ihnen nur berichten, wie es mir gegangen ist. Äh, ich habe 2005 un ungefähr mit dem ZIM-Thema angefangen, habe eigentlich verstanden, was wir damit machen und habe gedacht, dass ich weiß, was ZIM ist. Dann bin ich 2007 auf die erste ZIM-User-Group-Tagung gegangen und innerhalb vom Vormittag wusste ich eigentlich nichts mehr, <lacht> was Sache ist, weil dann geht es bloß um, um irgendwelche Abkürzungen und die Use Cases waren eigentlich ganz anders mit das, was ich vorher gehabt habe. Also man soll sich auch nicht abschrecken lassen. Ich empfehle Ihnen die User Group Tagungen wirklich sehr. Aber Sie werden am ersten Mal vielleicht ein bisschen... ja ja, verwirrt sein. Also mir ging es zumindest so. Aber ich verspreche Ihnen, wenn Sie das zweite Mal hingehen, ist es wieder ganz anders. Dann hat man sich in die ganze Materie schon eingearbeitet und dann ist es ein bisschen leichter zu verstehen. Ähm, ja, die letzte User Group tagung in äh, Europa war zum Beispiel in Danzig jetzt, äh, das ist immer Mai, äh, Juni sowas, und die vorletzte war in Slowenien, in, in Ljubljana, wo die nächste sein wird, jetzt weiß ich nicht, äh, gab es auch noch keine... Veröffentlichungen dazu. Ähm, die, von der Struktur her äh, ist die CIM User Group äh, Teil der äh, USA International User Groups, äh, das ist die Dachorganisation dazu. Und die USA International User Group ist eine Non-Profit-Organisation, die sich auf die Unterstützung von Anwendern und Anbietern bezüglich der Verwendung von Standards für Echtzeitanwendungen in Branchen mit ähnlichen Anforderungen konzentriert. So verstehen die sich selbst. Sie schreiben selber keine Standards, arbeiten aber eng mit den Stellen zusammen, die die Hauptverhandlung für die Entwicklung und Fertigstellung der Standards haben, insbesondere die der TC 57. Und wenn wir uns jetzt die cim user Group uns angucken, dann ist das im Prinzip diese Untergruppe. cim user Group generell ist ein Forum, in dem Anwender, Berater und Hersteller zusammenarbeiten können. Das ist das, was ich vorher schon genannt habe und hat den Auftrag auch, Belange und Fragen betreffend den TC57-IEC-Standards zu verwalten und zu kommunizieren, primär um einen Konsens und eine Konsistenz in der gesamten Branche äh, zu erreichen. Also wenn wir uns mal angucken, was die Ziele und Aufgabenbereiche sind, äh, wie gesagt, zentrale Anlaufstelle für alle Dinge, die ZIM betreffen, ist ein Forum für die ZIM-Anwender, dient zur Vernetzung der ZIM-Anwender, mit diesen jährlichen Tagungen. Es gab letztes Jahr übrigens auch die erste in Ozeanien, Australien, um hier den asiatischen Markt mit äh, zur Bedienung. ZIM-Schulung, äh, ZIM University und auch SharePoint-Sites. Äh, es gibt seit zwei Jahren Webinare zu einzelnen ZIM-Themen, die man sich über auch anhören kann. Insgesamt sind es, glaube ich, sechs Stück, äh, die momentan vorhanden sind. geht jeweils um äh, eine Stunde ist über die zim User Group Seite anzugucken und ist auch in YouTube äh, drin. Also das ist durchaus auch interessant, sich diese Webinare äh, mal anzugucken. Und ähm, die zim User Group ist auch äh, äh, letztendlich, dient zur Ver Zusammenarbeit äh, und stellt dadurch SharePoints zur Verfügung. Und zum Beispiel gibt es für diese Harmonisierung zim 61 850 Task Force ein SharePoint, wo natürlich nur die entsprechenden Mitarbeiter auch darauf zugreifen können, wo diese ganzen Draft-Dokumente veröffentlicht werden, mit denen man dann arbeiten kann. So, User Group hat äh, die Verwendung von ZIM-Standards aktiv fördern, ist ein Verbindungsglied zu den Arbeitsgruppen für zeitnahe Updates bezüglich Normentwürfen und Fokus-Communities, das heißt also, auch wenn aus den Projekten, die da vorgestellt werden, oder generell Probleme kristallisieren oder sich Änderungswünsche kristallisieren, dann versteht die Sim-User-Group sich auch so, dass sie dann dieses Thema entsprechend an die einzelnen Arbeitsgruppen äh, adressieren kann. Und äh, die Sim-User-Group stellt einen sogenannten Sim-Model-Manager, der Herr Usler hat schon gesagt, wir haben ja verschiedene Working-Groups, die parallel an den Sim-Normen äh, arbeiten und dieser Sim-Model-Manager, der glaube ich jährlich äh, rotiert, wird eben sichergestellt, dass die ganzen Änderungen auch wieder synchronisiert in einen bestimmten Stand äh, dann reinkommen. Ähm, er kümmert sich auch um offene Fragen, äh, die, die so ZIM anbelangen und äh, führt hier eine Klärung letztendlich bei, wie das dann gelöst wird. ist also auch so eine Vermittlungsstelle für alle ZIM-Fragen. Zugriff auf diese ganzen Dokumente kriegen Sie über die ZIM User Group Homepage. Ich habe äh, den Link da nochmal angemacht. So, Die bietet einen zentralen Zugang zu Informationen über ZIM und die zugehörigen Standards. Und Sie sehen hier zum Beispiel, da gibt es eine ganze Menge an Informationen, die Sie erhalten, ohne sich einloggen zu müssen, also die sind frei verfügbar. Das eine ist zum Beispiel dieser äh, ZIM Primer. Äh, aus dem die Beispiele zum Beispiel von der Frau Zöller auch sind. Äh, den rate ich wirklich jedem, weil ich finde es ein sehr gutes Dokument. Da gibt es mittlerweile in der dritten Auflage, äh, um die ganzen Grundprinzipien von ZIM mal nachzulesen und sich auch äh, ja, anzuschauen. Es gibt hier zum Beispiel auch die Zugriffe auf diese Webinare, äh, die dann auf die entsprechenden YouTube-Seiten äh, verlinkt und äh, letztendlich auch zu anderen informationen ähm, es ist so dass sie im prinzip bestimmte teile von diesem zum user group ohne einloggen auf die können sie zugreifen auch zum beispiel auf die ganzen ähm, meldungen wann die nächste zum user group tagung ist wo die da ist wie sie sich anmelden können und solche sachen was die kostet ähm, und wenn sie sich einmelden, Anmelden, da können Sie das als Gastlogin Gastlog machen, dann kriegen Sie wesentlich mehr äh, Daten schon mal äh, zu sehen. Zum Beispiel auch die ganzen Präsentationen aus diesen äh, Tagungen sind dann erkenntlich. Auch die CIM User Group, also diese U die University, diese Einführungsveranstaltungen, die Folien dazu können Sie sich runterladen. Das hat sich ein bisschen verschoben in, der letzten, in den letzten Jahren. Ursprünglich war noch viel mehr frei verfügbar, aber Sie müssen sich für viele Sachen jetzt einloggen, aber dafür, wenn Sie sich einmal als Gast äh, eingeloggt, äh, eingeloggt haben, haben Sie relativ auf äh, viele Unterlagen schon Zugriff. Ähm, als Mitglied, dass Sie natürlich auch werden können zur CIM User Group, äh, das steht dann alles in, diesen, in, in der Site drinne, wie Sie als Mitglied werden, gibt dann abhängig von der Größe des äh, Unternehmens eine bestimmte jährliche äh, Gebühr bekommen Sie natürlich Zugriff auf ganz andere Sachen noch. Da kriegen Sie die aktuellen Zim releases zum Beispiel. Das, was aktuell released ist, können Sie darauf zugreifen. Wenn Sie nur als Gast drin sind, dann bekommen Sie nur die bereits releaseten, aber nicht das aktuellste oder die damaligen Draft-Releases. Also da gibt es schon noch feine Unterschiede, die dann zu berücksichtigen sind. Das Schöne ist, wenn das eigene Unternehmen bereits Mitglied ist und ich melde mich da an, dann kriege ich nach einer gewissen Zeit, sobald es bekannt ist, dann automatisch natürlich auch den Mitgliedsstatus und kann dann auch entsprechend äh, auf die anderen Informationen zugreifen. So, ZIM-User-Group-Website bietet unter anderem Zugriff auf die Ankündigungen von ZIM-User-Group-Tagungen, die Webinars und andere ZIM-bezogene Aktivitäten und Veranstaltungen. Wie gesagt, Sie bekommen die Präsentationen der abgelaufenen Sim-User-Group-Tagungen und auch die Webinars, auf die können Sie zugreifen. Das Sim-UML-Modell können Sie sich runterladen im Enterprise-Architect-Format, sodass Sie hier wirklich sich die aktuellen, als Mitglied das aktuelle Sim-Modell runterladen können. Ansonsten halt etwas ältere Releases. Es sind auch Draft-Standards, die neuesten, von den TC57 Arbeitsgruppen 13, 14, 16 und 19 äh, runterladbar. Ich bin aber der Meinung, das ist wahrscheinlich nur für, für die Mitglieder. Das kann ich nicht so ganz, also da bin ich mir nicht so sicher, was jetzt für Gast und was für Mitglieder auch ist, weil ich kann mich entweder nur als Mitglied oder gar nicht einloggen Das konnte ich jetzt nicht so im Einzelnen äh, rausfinden. Ähm, Sie sehen auch Ergebnisse und Daten von den ZIM-Interoperabilitätstests, also die Interoperabilitätstest-Reports werden dort veröffentlicht. Bei NZOE wird es auch auf der NZOE-Seite veröffentlicht. Es gibt ZIM-Referenzmanuals wie diesem e und Links zu anderen ZIM-bezogenen Seiten natürlich auch noch. Generell können Sie da auch ZIM-Fragen und Problemmeldungen einreichen, es gibt eine ZIM-Problem-Meldungsliste und den Status von der Bearbeitung ist manchmal auch ganz interessant, was eigentlich an aktuellen Problemen gemeldet wird und wann die bearbeitet werden. Und natürlich generell ein Helpdesk und Diskussionsforen. Und, wie gesagt, Sie können auch über diese Seite dann gucken, wie man Mitglied wird, was es kostet, um von der Mitgliedschaft zu profitieren. So. Das war so im Prinzip alles über die CIM User Group Tagung. Ich lasse wirklich rein. Schauen Sie sich die Seite an. Und äh, ich finde auch, diese User Group Tagungen sind wirklich ähm, wert, da mal reinzugucken. Ähm, von Preis her, es war in der Vergangenheit halt immer so: man kann nur auf diese CIM University gehen. Das ist die Einführungsveranstaltung über einen Tag. Kostet ungefähr 300 Dollar für Nichtmitglieder, meine ich. Für die Mitglieder ist es dann noch ein bisschen billiger, aber das macht nichts. Und für diese gesamte Tagung inklusive äh, ZIM University waren es immer so was 700 Dollar in, in dem Bereich. So, nochmal eine Zusammenfassung. Wir hatten das äh, schon gesehen und ich wollte es nur noch einmal darstellen. Noch mal das Thema ZIM ist mehr als ein Satz von Standards. Es ist ein Lösungskonzept. Worum es mir hier an der Stelle auch hauptsächlich geht, wenn wir sehen, Integration von äh, Projekten. Ich muss mir ein gemeinsames äh, Datenmodell überlegen. Ähm, das Schöne ist bei ZIM, neben dem, äh, dass schon vieles da ist, äh, Sie können klein anfangen. Das ist so die Erfahrung. Äh, Sie können mit zwei Systemen, mit einem bestimmten Anwendungsfall anfangen und verwenden ZIM. Und wenn Sie das mit einem anderen Modell, selbst erstellten Modell machen, dann können Sie fast davon ausgehen, sobald die dritte, das dritte System dazukommt, sind Sie wahrscheinlich dabei, Ihr eigenes Modell nochmal zu überarbeiten und das hat vielleicht Rückwirkungen auf das vorhergehende auch. Bei ZIM können Sie es machen, weil die gesamte, die gesamte Anwendung oder die gesamte Logik ist eigentlich schon in dem Modell drin. Sie picken sich nur das raus, was Sie aktuell brauchen für dieses eine Integrationsprojekt und wenn das weitere System kommt, dann muss man sich halt die entsprechenden anderen Teile von ZIM mit reinsetzen, und mit reinziehen. Aber die grundlegende Idee ist halt einfach schon da und ist schon gemacht worden. So, das war ganz kurz über die ZIM User Group Tagung. Wäre ich auch schon fertig. Dankeschön. Wenn es noch Fragen gibt, gerne. Ja, ja vielen Dank. Also, ich glaube, die User Group ist ja, so mal die, das ideale Forum, auch wenn man, wenn man sich dem ganzen Thema widmen möchte, einsteigen Definitiv. möchte. Also, ein Commitment zum Mitwirken in der Standardisierung ist das eine, aber wirklich so mal, Erfahrung von anderen abgreifen äh, aus erster Hand ist ja. sicherlich über so eine ja. Nutzerorganisation ja. Äh, der richtige Weg. Ja. Und man ist manchmal erstaunt, wirklich, was für oder wie viele Projekte es eigentlich schon gibt und was für Projekte mit SIM gemacht werden. In Deutschland ist es halt leider eher weniger momentan. Noch. Aber das kommt ja noch. Ich hoffe. Das, das steht auf der Team User Group Seite. Es liegt im Prinzip, hängt es ab von der Größe Ihres Unternehmens, also nach Mitarbeitern. Und wenn Sie da reingehen und sagen, ich möchte Mitglied werden, dann kriegen Sie eigentlich sofort unten. Oder wenn Sie das Login beantragen, dann sehen Sie unten, was kostet mich das als Mitglied eigentlich. Ganz rechts war Join. Ja, also es ist, aber ich weiß es nicht auswendig. Aber es ist eine jährliche Gebühr auf jeden Fall. Da ja, gibt es weitere Fragen zum Thema Nutzerorganisation. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach hier auch eine Schnittstelle haben, jetzt von der Standardisierung hin zu den Anwendern. Anwendern, also wirklich Endanwendern und Implementierern, auch sprich den Herstellern, damit wir halt hier wirklich kurze, ja, wie soll man sagen, Lebenszykluszeiten oder, ja. oder Qualitätsmanagementzeiten haben, sodass wir eigentlich wirklich, wenn es Probleme gibt, und die gibt es ganz klar, das ist einfach Natur der Sache, dass die eben recht schnell in gefixt werden und in den Standard ja. übergeführt werden. Ja. Ich meine, das ist ja auch für die Standardisierungsgremien eigentlich ein gutes Mittel. Die sagen ja auch immer, was sie aktuell eigentlich machen und was sie noch vorhaben in den nächsten Wochen. Und wenn sie das Feedback von den Anwendern bekommen, dass das eine oder andere vielleicht besser wäre, dass man, wenn man es anders löst oder nicht funktioniert oder sowas, dann sind die natürlich viel schneller dabei, wie wenn sie das ohne dieses Feedback machen würden. Vielen Dank. Dankeschön.